Hallo Academy, herzlich willkommen zu einem neuen Academy Update. Wir schauen uns an, was der Bitcoin so getrieben hat. Als erstes blicken wir in die Vergangenheit. Gehen wir einmal hier in unseren Kanal rein. Äh, da sehen wir, dass ich gestern hier gesagt habe, das war's denke ich, mit hoch. Ja, da haben wir hier oben diese, ähm, diese 0,9 Verkäufer gehabt und trotzdem hat der Kurs nicht nach oben geschafft. Das sind immer Market Order, das, das muss man wissen. Ja, natürlich liegt da oben drüber Liquidität, die von dem Market Maker abgeholt wird. Ähm, das ist Stop Hunting, ja, vom Allerfeinsten. und Was wir dann gesehen haben, war dann praktisch, dass wir einen Abverkauf gesehen haben, ja, über Nacht. Jetzt sind wir hier in der Zone und hier will ich jetzt mit euch gemeinsam gucken, was wir hier für einen möglichen elliot Wellen Count haben, ja. Für alle, die noch in, äh, nur in dieser long drin sind und keine Short-Position eröffnet haben, es wird langsam der Bereich erreicht, in dem man anfangen kann, Short-Positionen zu öffnen. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass wir nicht so hoch nach oben kommen. Das wäre einfach zu typisch, aber ähm, man sollte das auf keinen Fall ja, außen vor lassen und sagen, okay, das passiert auf keinen Fall. So. Also wir sehen hier den 1-Minuten-Chart, wir sehen hier ein mögliches äh, Leading-Diagonal. Ja? Also wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5 und dann die Bewegung nach oben. Ja? Wir können auch sagen, wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5 und dann nach oben. Was hier wichtig ist, ist, in der Elliot Wellen theorie ist es so in den Lehrbüchern gezeigt, dass man die Bewegungen immer exakt laufen müssen. Ja? Das ist aber absolut nicht der Wahrheit entsprechend. Es gibt auch ähm, Bewegungen wie hier, wo man dann halt eben sagt, okay, das hier ist eine Leading-Diagonal, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes ist. Also haben wir hier dann praktisch die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Ja? Oder man hat hier die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Ebenfalls möglich. So, das wäre dann praktisch die Welle 1. Ähm, hässlich und nicht schön, aber was will man machen? Ja, das wäre dann 1, 2... 3, 4, Welle 5, ja, dann hätten wir hier die A, B, C als Welle 2, so, das wäre dann beispielsweise meine erste, ja, mein erstes, mein erster Blick auf den Chart gewesen wo, und ich habe gesehen, okay, alles klar, hier könnte sich eine mögliche 1, 2 bilden. Wenn wir uns mal guck angucken, <lacht> wie die ähm, FIP-Werte aussehen, dann sehen wir okay wir sind im diamond pocket gewesen haben hier erst das äh, normale golden pocket gefüllt abverkauf nach unten gesehen damit wurden dann wieder shorts reingelockt. und dann kam die bewegung nach oben weiter über das golden pocket also ins diamond pocket und von dort aus gab es dann den abverkauf so gucken wir uns mal an was wir dann gesehen haben wir haben hier einen schnellen abverkauf nach unten gesehen ich gehe davon aus dass wir hier ähm, eine mögliche ähm, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Welle 3. Und dann hier die 1, 2, 3, 4, 5. So, ja, also sowas gesehen haben. Das könnte so die Struktur davon sein. Hier dazwischen hätten wir natürlich dann auch noch die längeren, ähm, äh, die, die, äh, Zwischenwellen, die Subways. Die habe ich jetzt natürlich nicht eingezeichnet, aber das wäre dann beispielsweise, kurz hin, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nur damit ihr das so ein bisschen auf dem Schirm habt, wie das Ganze aussieht. Also als nächstes hätten wir dann hier eine ABC. Ja. Die muss ich denke ich nicht einzeichnen, die sieht man. Und dann haben wir hier eine Schnelle 1, 2, 3, 4, 5 nach unten als Welle 5. Jetzt ist es so, was sehen wir hier? Wir haben jetzt hier wahrscheinlich eine ABC-Korrektur nach oben. Das wird dann wahrscheinlich... Das ähm, Ding sein, dass wir hier die 1 gesehen haben, dann hier die, also hier die 1 gesehen haben und dann hier die Welle 2 sehen. Ja, ich mache jetzt mal hier oben gerade die anderen Level hin. So, wenn wir jetzt das Ganze angucken und dann gehe ich mal hin, mache ich da 5 Minuten Submicro. So, jetzt passt das Ganze. Okay, also gucken wir uns das Ganze jetzt mal so an, übergeordneten, dann sieht das ja doch schon eigentlich aus wie so ein 1-2-Setup. Wichtig ist hier zu sagen, wir haben hier zwei wichtige Level, auf die wir achten müssen. Wir haben einmal das Diamond Pocket nach oben, was natürlich bis 28.844 definitiv gegeben ist. Ja, ähm, wir haben dann die äh, Zone hier, die ich hier anhand von Fibonacci-Werten ausgemessen habe. Und zwar, indem ich hier angelegt habe und hier angelegt habe. Das ist so die Zone, die für mich interessant wird. Ähm, das wäre dann hier eine A ABC. C, ja wichtig ist und das müsst ihr verstehen eine abc korrektur muss nicht immer in diesen 100 bereich reinkommen die kann auch hier im 1,8 ziel schon ihr ende gefunden haben also das ist zwar minimum aber das ziel ist so dass ähm, ja wo man ein wo man auge drauf haben sollte ja ähm, dann haben wir als nächstes den bereich den ich hier angelegt habe von ähm, Genau, von hier oben aus an, ja, habe ich dann nochmal bis hier unten hin eine Komplettkorrektur angelegt. Und da sehen wir, wir sind hier am 0,618er ähm, der Bewegung hier angelangt. Das ist ein, ein Regelfall, sehr oft der äh, Bereich, in dem der Trend dann halt eben dementsprechend sein äh, Ende findet. Ich bin noch nicht ganz konform ähm, damit, was wir hier gesehen Also natürlich, einige werden jetzt wieder einzeichnen, ja, wir sehen hier ein... Rising Wedge, ja, das sieht ja jedes Kind so. Spitzen wir uns halt immer ein bisschen weiter nach oben zu. Haben wir hier ein Rising Wedge und dieses Rising Wedge, das äh, werden wir dann halt eben äh, shorten. Was auch natürlich vollkommen normal ist, aber es kann auch genauso gut sein, dass es hier schon das Ende ist, ja. So, und jetzt gucken wir uns an, wo die nächsten Ziele sind. Ich hoffe, dass das Video euch nicht zu langweilig wird. Ich würde gerne ein bisschen mehr äh, so in die Elite-Bellen-Theorie mit reingehen, damit ihr da ein bisschen mehr einen Überblick habt. Ähm, wie ihr hört ich bin schon wieder krank habe mich nach meiner op natürlich dann direkt erwischt dass ich krank geworden bin also ich nehme es dankend mit alles was kommt äh, und wir schauen uns jetzt mal an äh, und wenn ich wieder gesund bin und wieder eine stimme habe dann werde ich mich auch an die ersten videos zur wellen theorie setzen ähm, ich habe zwar im pdf datei fertiggestellt für euch die ähm, ist auch ganz in ordnung muss man ganz ehrlich sagen dieser wirklich auf das wichtigste niedergekürzt aber die ganzen regeln findet ihr alle in dem pdf was unter der pdf äh, im, im pdf bereich hier in der academy drin ist also bitte bitte haltet euch da dran da stehen alle regeln drin die ihr wissen müsst ähm, und genau gut dann schauen wir jetzt mal also gehen wir mal von aus dass hier wäre jetzt das lokale top gewesen von dieser abc korrektur was natürlich auch vollkommen möglich sein kann dann sind meine ersten ziele so um die, ja, sagen wir mal, 28.000er-Marke. Warum? Ähm, wir müssen hier nach wie vor davon ausgehen, dass wir hier vielleicht sogar nur eine A, B, C sehen. Ja? Und da wäre es dann halt eben für mich so die 28.166 bis 27.963. Das sind so die Ziele, wo man da vor Augen haben sollte. Jetzt ist es so, dass wir heute... Ähm, ich muss gerade einmal kurz reinswitchen und gucken, wann es heute ist. Ähm, This week. Today. So, also wir haben heute mehrere interessante Dinge, die ähm, anstehen. Und zwar haben wir einmal die ähm, US Non-Farm Employment Change. Dann haben wir die ISM PMI-Daten. Dann haben wir um 20 Uhr heute Abend die... FOMC-Statement-Geschichte und dann am Anschluss darauf, um 8.30 Uhr, haben wir noch die Pressekonferenz. Das könnte auf jeden Fall ordentlich Schwung in den Markt reinbringen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier richtig volatil wird heute. Ähm, deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Wenn ihr mehr in die Richtung hier haben möchtet, dass ich ein bisschen mehr in diese elliott wellen geschichte reingehe, äh, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ansonsten, wenn das zu euch zu komplex ist und ihr lieber auf das normale ähm, analysieren ähm, zurück möchtet dann sagt mir da gerne Bescheid. Sofern es hier in Elliot-Wellen Count gibt, lasse ich den natürlich gerne oder gehe ich den gerne mit euch durch. Ähm, nichts lieber als das. Wenn es halt eben nichts gibt, worüber man sprechen kann, dann äh, bleibt es halt eben auch dabei, dass wir eine ganz normale Analyse machen. Was man hier eventuell noch sehen könnten äh, oder gesehen haben könnten, wäre ein Harmonic-Pattern. Da darf sich jetzt gerne jemand von euch ransetzen und nachschauen, ob es eins gewesen sein kann oder nicht. Ähm, für mich persönlich, ich gebe auf die Werte. Ähm, mit einem minimalen, ja, minimalen Differenz äh, ist das für mich okay. Ich sag mal so, bis jetzt würde das Ganze von reinem optischen her meiner Meinung nach ganz gut passen. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war's von mir, euer Sagi.